Einfügen von Formen in Word. Über Einfügen können Sie Formen, je nach Auswahl des Werkzeugs, mittels der gedrückten linken Maustaste aufziehen. Formen können verschiedene Eigenschaften beinhalten. So hat jede Form eine Füllung und eine Kontur. Sie können über die Formenarten auf verschiedene Designformatvorlagen zugreifen und so voreingestellte Einstellungen anwenden. Sehr hilfreich bei der Formatierung ist hier auch der Aufgabenbereich Form formatieren, der Ihnen die komplette Bandbreite der jeweiligen gezeichneten Form anbietet. Sehr hilfreich ist auch hier der Auswahlbereich, der Ihnen die Reihenfolge der gezeichneten Formen verdeutlicht. So werden die Formen in unterschiedlichen Ebenen übereinander angelegt. Sie können diese Formen der Reihe nach neu anordnen, einblenden oder auch alle ausblenden bzw. alle anzeigen lassen. Jede Form kann Text enthalten. Klassischerweise verwendet man hier gerne das Textfeld. Und innerhalb von diesem Textfeld fügen Sie in der Regel Text ein. Sie haben die Möglichkeit nun, wenn Sie das Textfeld außen anklicken, die Eigenschaften der Form Textfeld zu verändern, zum Beispiel einen Fülleffekt anzuwenden. Wenn Sie in das Textfeld hineinklicken, haben Sie die Möglichkeit, den Text zu formatieren. Auch hier bietet Ihnen der Rechtsklick über Form formatieren beide Optionen an sowohl die Form- als auch die Textoptionen. Sie können mit Hilfe der Cursor verschiedene Aktionen durchführen. So ist es möglich, die Form zu drehen, zu skalieren oder zu verschieben. Zusätzliche Funktionen in den Zeichentools bieten Ihnen ähnliche Funktionen an. Beim Zeichnen ist es sehr hilfreich, zusätzlich zu der Maus noch die Tastatur zu verwenden, Sie können mit Hilfe der gedrückten Umschalttaste während des Zeichnens symmetrische Elemente erzeugen. Zum Beispiel wird aus einem Rechteck ein Quadrat, aus einer Ellipse wird ein Kreis. Wenn Sie den Startpunkt verschieben möchten während des Zeichnens, der in der Regel immer ein Eckpunkt des aufgezogenen Vektors ist, Drücken Sie während des Zeichnens die Steuerungstaste, die den Startpunkt in die Mitte verlegt. Möchten Sie während des Zeichnens den Raster aktivieren, betätigen Sie während der Mausaktion die Alt-Taste, mit der Sie die Rasterung ein- oder ausschalten. Sie können diese drei Tasten auch miteinander kombinieren, um zum Beispiel an der Ecke von der Mitte aus gedrückte Steuerungstaste, einen Kreis gedrückte Umschalttaste mittels Raster zu zeichnen, gedrückte Alt-Taste. Halten Sie diese Zusatztasten so lange fest, bis Sie mit der Mausaktion fertig sind. Die linke Maustaste loslassen und dann können Sie die Zusatztasten ebenfalls loslassen. Im Menü Zeichentools. In der Gruppe Anordnen bei Ausrichten haben Sie auch die Möglichkeit, Gitternetzlinien anzuzeigen, die Sie übrigens auch über Ansicht aktivieren können. Diese Gitternetzlinien aktivieren automatisch den Raster während des Zeichnens, den Sie mit der Alt-Taste ebenfalls kontrollieren. Das hilft Ihnen beim Positionieren und Zeichnen. Wenn Sie diese Gitternetzlinien ausblenden wollen und lieber nur mit dem Raster arbeiten möchten, denken Sie an die alt die den Raster ein und ausschaltet. Sie können mittels der Umschalttaste während des Verschiebens die Linealfunktion aktivieren, das heißt, dass die, das Verschieben auf der horizontalen bzw. vertikalen einrastet. Während des Verschiebens die Steuerungstaste gedrückt, erzeugt Kopien. Das Ganze nochmals mit Hilfe der Alt-Taste und Sie können eine Kopie mithilfe des Rasters erzeugen. Word bietet Ihnen auch einen sogenannten Zeichenbereich an, in dem Sie Formen integrieren können. Hier können Sie zusätzlich zu den Formen noch weitere Verbinder verwenden. Diese Verbinderfunktion zeigt Ihnen während des Zeichnens Andoc-Punkte an, die Sie nutzen können, um Formen miteinander dynamisch zu verbinden. Dies funktioniert nur innerhalb des Zeichenbereichs. Formen haben wie Grafiken und alle Illustrationen die Layout-Optionen zur Verfügung. Standardmäßig werden diese mit vor den Text eingefügt. Sie können natürlich wie bei den Grafiken zuvor besprochen auch mit Text in Zeile oder andere Layout-Optionen wählen. Der Zeichenbereich bietet Ihnen hier ebenfalls die gleichen Möglichkeiten. Haben Sie mehrere Formen gezeichnet und wollen Sie diese gleichmäßig verteilen, so legen Sie mittels der linken und der rechten Außenposition die Außengrenzen fest, markieren Sie alle drei oder alle Formen mit der gedrückten Steuerungstaste und wählen Sie bei Ausrichten die Verteilung horizontal oder vertikal. Sie können, nachdem Sie mehrere Grafiken mit der gedrückten Steuerungstaste markiert haben, diese mit einem Rechtsklick zu einer Gruppe zusammenfassen und können diese dann gleichzeitig verschieben.